Oh, was riding with Lorina with the mama. Weil zum Glück, der hat ihn nur gehappeln wollen und das Wetterrennen, glaube ich, oder so. Und dann da, lässt er den Gebäcksträger auf. Da müssen wir noch die Regenbällerin reingehen. Da habe ich auch ein bisschen neu naja, schauen wir weiter. So, den Gebäcksträger habe ich mal repariert. Oh, da hat er ein paar Schlaufen von der, vom Rucksack erhalten müssen. Ganz schön. Weiter wird es gleich mal gehen. Mit Hochzeiten, die hätten wir schon wieder einkaufen, aber irgendwie ich mag ich nicht. Kollege. Servus. TV, TV. Ja, jetzt geht es weiter an der laotischen Grenze. Also der Grenze nach Laos. Die Straßen ist sehr schön, muss ich sagen. Ja, aber da war einer gar nicht so langsam. Seine Frau hinten noch. So 70 kann man schon. Ein 80er teilweise. Aber das macht, macht er manchmal so genau mit. Ja, also weiter geht's. es. ist halt sehr cool. Aber... die die die die die die die die Ich also ich komme nicht mal irgendwie rein Aber das ist jetzt bringt es immer noch was An Wollmautler Danke <lacht> Unglaublich, da hat 15 Grad im Zimmer Und maximal Also ich kann mit, ich dachte, hier ich jetzt Das wirklich Vorher heute ist geen so Socken, kann. können, sonst hätte halt ich mir nicht mehr erwärmt, jetzt geht's schon langsam, Boah, unglaublich, ja, ich probiere jetzt noch zu schlafen.